So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video als Vorbereitung auf die Konferenz in Wörter Classroom and Beyond 2020, findet ja im Februar an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich in Baden bei Wien statt. Wir freuen uns schon alle sehr auf die Konferenz und heute wieder ein Gast bei mir und äh, ja, darf ich gleich bitten, dass du dich kurz vorstellst, lieber Michi, bitte. Ja, hallo, mein Name ist Michael Fuchs, ich bin Universitätsassistent an der TU Graz und in, unterrichte ähm, die Vorlesung Elektronische Schaltungstechnik 2 die ich dieses Jahr das erste Mal teilweise in Flip Classroom abgehalten habe ähm, Gemeinsam mit mir oder hospitiert ähm, hat die Vorlesung gemeinsam mit mir ähm, Maria Haas ähm, die heute leider nicht da sein kann ähm, Sie ist am Institut für Lehr- und Lerntechnologien ähm, angestellt und, und beschäftigt sich heute mit der Weiterentwicklung von Lehrveranstaltungen an der TU. Sehr cool. Also ich habt da so richtig eine Kooperation gehabt. Und warum habt ihr euch dann entschieden, tatsächlich hier einen Flip Class schon zu machen? Naja, ich bin schon längere Zeit interessiert, Entschuldigung, ich bin schon längere Zeit interessiert, diese Vorlesung irgendwie weiterzuentwickeln. Und es war von der TU ein Projekt ausgeschrieben, wie man irgendwie neue Lerntechnologien einsetzen kann. Und ja, tatsächlich haben wir dann einen Projektantrag gemeinsam eingereicht und haben dann von der TU Geld dafür bekommen, diese Vorlesung umzugestalten. Und ja, das haben wir dann gemacht, haben Videos aufgenommen und so weiter. Ja, und jetzt findet die teilweise in Flip classroom statt. Cool. Das heißt, was erwartet uns dann jetzt an der Konferenz? Also worüber wir jetzt hier berichten? Ja, wir berichten, wie. Das in der Praxis abläuft. Also wie macht man eine Vorlesung mit technischem Bezug äh, in Flip Classroom? Ähm, besonders ist irgendwie äh, hervorzuheben, dass bei dieser Vorlesung ähm, viele praktische Inhalte vermittelt werden soll. Es geht um Schaltungstechnik, es geht um Elektronik. Ja? Ähm, es geht darum, dass die Leute was lernen, dass sie im Berufsleben dann tatsächlich auch anwenden müssen. Und ich glaube, dass Genau deshalb ähm, Flip Classroom sehr geeignet ist ähm, in, so einer, in so einer Vorlesung, einfach um diese, dieses Hands-on, diesen Praxisbezug äh, in den Vordergrund zu stellen. Die Leute sollen nicht nur theoretisches Wissen haben, ähm, nicht nur irgendwie so wie in, in, in der Mathematik mit, mit Zettel und Stift arbeiten, sondern sie sollen ähm, mit Bauteilen zu tun haben, sie sollen mit Datenblättern zu tun haben, sie sollen mit Messungen zu tun haben. Und sollen dann diese Datenblätter natürlich auch interpretieren können. Sie sollen Schaltungen aufbauen und entwickeln können. Sie sollen Messungen mit bewerten und beobachten können. Und da ist teilweise die Hürde einfach größer, weil man jetzt nicht nur einfach Zettel und Stift zur Verfügung hat, sondern man müsste sich ja, wenn man sich damit selbst beschäftigen will, Bauteile kaufen, man müsste Messgeräte kaufen, die teilweise immens teuer sind. Ähm, und ich habe mir gedacht, diesen Praxisbezug kann man in der in der Vorlesung auch schon herstellen, wenn man das richtig ähm, aufbereitet. Genau. Super, klingt absolut cool. Äh, bin schon sehr gespannt. Äh, wir sehen uns dann hoffentlich auch im Februar vor Ort, nehme ich an in Baden. Genau, ich werde jetzt dann ja. da sein. Super, da freuen wir uns sehr. Vielen, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast und das hier ein bisschen auch schon ähm, ja berichtet hast, was da auf uns zukommt. Klingt auf jeden Fall spannend. Also, wie Sie schon sehen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir haben absolut ein cooles Programm, tolle Vortragende. Also bitte unbedingt für die Inverted Classroom and Beyond Konferenz 2020 noch anmelden und seien Sie dann dabei, wenn wir genau über solche coolen Innovationen an der Hochschule uns austauschen. Danke nochmal und bis bald. Sehr gern. Bis bald. Ciao.